Ich habe einiges an Wut, was ich gerne rauslassen möchte an einen Boss. Na, wo steckst du bloß? <hah> äh, Nick, hinter dir! Pass auf! Ist es ein Wurm? Nein, ein Skorpion! Diesmal mit zwei Augen an den Händen? Anscheinend. Drei, oder? Dunkler Ionen-Skorpion, Moldog. Oh! Was muss ich machen? Hau ab! Komm, das dungeon item muss auch noch was zu tun haben. Damit. zack! Oh, ja, er will kämpfen. Weg hier. Er ja, greift mich irgendwie an, oder? Okay, also es ist auf jeden Fall ein One-on-One-Fight. Auf jeden Fall Fistfight, Swordfight, Fight Epic Anime Battle. Das andere, das andere. Mm, ich weiß nicht, was er macht, Leute. Ich kenne diesen Boss nicht. Er weiß aber, was ich vorhab. Ja, nein, nein, lass mich los. Zack. Ja, ich glaube, ich soll ihn einfach nur hitten. Ich glaube wirklich, ich soll ihn einfach nur hitten. Das andere, nein. Das andere! Okay. Was macht der? Der dreht sich die ganze Zeit nur. Oh oh. Aber wenn er rot wird, wegrennen. Jetzt wir sieht doch endlich mal das andere Auge an, ganz ehrlich. Schön. Schön? Ja. Das ist niemals eine einzige Phase. Wahrscheinlich passiert noch irgendwas, wenn ich ihm gleich seine Augen hier kaputt mache, oder? Mach ich denn was falsch? Doch! Das ist ab! Das ist ab! Das ist ab! Zack! Schade! Und was macht er? Nicht? Okay. Ja? Ja! Oh, oh, er macht noch was. Er macht noch was. Er macht noch was. Muss ah. ich ihn rausbuddeln? Da ist er! Ausgebuddelt. Ja, das ist ein echtes Auge. Ich sehe nichts. Wir sehen doch an. Wie viel Damage hat das gemacht? Oh oh. Saug ihn raus, saug ihn raus, bevor er einen Surprise Attack oder sowas macht. Oh Gott, was macht er? Oh, jetzt spawnen doch noch so kleine blöde Viecher, ey. Hör doch auf mit dem Kack. Okay, aber das muss heißen, dass er low ist, bestimmt. Warum sonst würde er jetzt die ganze Zeit seine Minions spawnen? Wo ist er? Ich habe absolut keine Ahnung, wo er ist. Er wird Sneak attacken. Bestimmt. Hallo? Da ist er. Ey, so viele von seinen Kindern. So viele von seinen Kindern. Hä? grab ihn doch aus. Ich hab ihn doch. Hä? Hallo? Spiel? Darf ich ihn nochmal ausgraben? Nö. Spiel sagt nein. Ich höre ihn. Da. Okay, vielleicht muss ich erstmal seine ganzen Kinder killen. Vielleicht ist es das was ich machen soll. Und jetzt kann ich ihn erst ausgraben. Ja, ja, das ist es. Okay, fuck. Ja, schön, schön, schön, schön. Boah, hör auf mit dem Blödsinn. Ich hasse es, wenn er das macht. Raus da. Ich kann den nicht rausholen. Das ist so unfair. Ich muss das über seine kleinen Kinder besiegen. Wo ist denn der? Komm raus da jetzt! Ach nö! Hör doch auf mit so einem langweiligen Blödsinn! Dazu komm raus! Geht doch! Weg, weg, weg, weg, weg, weg! Weg, weg, weg, weg, weg! Ja! Das war das war das war lack. Das war lacker. Das war, war lacker. Komm doch raus. Boah. Ich muss jetzt mal meine Kinder besiegen. Huh? Der will mich stechen. Was war das denn? Oh Gott, der Kampf ist nervig. Aber bisher finde ich ihn sogar einfacher als den vom letzten Mal. Oder bin das nur ich? Okay, ich kann ihn noch nicht rausholen. Erstmal sein Kind. Oh, oh. Mm -hmm. Denkste? Denkste? Denkste? Denkst aber auch nur du. Wo ist denn der? Da ist er. Raus jetzt. Ich hab's genug von dir. Hä? Ey, das ist super unfair. Ich konnte gar nichts machen. Der ist sehr bestimmt low. Okay. Letztes... Regenerations, Hab und Gut! Okay, wenn wir nicht seine Kinder finden, dann müssen wir auch nicht gegen sie kämpfen. Ja! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Huh! Der war auch wirklich einfacher als der letzte, oder bin das nur ich? Da... erhalten wir ein neues Herzteil. Das habe ich wirklich nötig. Aber ich muss sagen, ich bin besser geworden. Und ein klein wenig schon. Man gewöhnt sich halt nochmal Zeit dran, würde ich sagen. glaube, bestimmt wieder eine lange Folge. Aber hey, komm, wir sind endlich durch mit dem dritten Dungeon. Von Zelda... Skyward Swords HD. Und warum werden wir die ganze Zeit nach unten gesaugt? Was wissen wir jetzt? Ah, da ist die große Tür. Aber wird da auch Zelda sein? Irgendwas sagt mir, sie wird wieder nicht da sein. Und yeah! Plumm! 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, Nummer 10! So. Sag's mir einfach ins Gesicht. Ist Zelda da oder ist sie weg? Was ist denn das jetzt hier? Soll ich da... Ah! Ich soll meinen kleinen Beetle ausholen. Beetle, du hast uns stets geholfen. Und deshalb die letzte Task, die ich dir heute noch geben kann, ist da drauf zu dashen. Einfach rammen. Und dann... Hat das alles in die Vergangenheit gesetzt. Wir haben noch nicht rausgefunden, was hier eigentlich passiert ist, oder? Finden wir das jetzt vielleicht raus oder ist es einfach ein Mysterium, was niemals beantwortet wird? Hm. Sieht echt schön aus. Muss man nicht sagen. Sieht schön aus. Schon atmosphärisch auch. Und raus. Komm. Jo. Ja. Hm. Zelda? Zelda! Was ist das denn? Was ist das? das? Das muss ihre Stimme sein! Diese Stimme erkenne ich überall wieder. Zelda! Diese eine komische Dame. Natürlich passiert etwas. Oh, nicht du! Girahim. So ist er doch, oder? So unwichtig, ich habe seinen Namen wieder vergessen. Warte! So. immer. Kiesi okay, ist also nett. Sie beschützt Zelda. Zelda, schnell ins Portal. Mike, nimm dies, du wirst es benötigen. Fang. Oh, eine Harfe? Da da da da, wir haben eine Hafer, erhalten. Okay. Reilt euch! Äh, soll ich jetzt eine Melodie spielen? Oh yeah. Schade. Schade. Mike, Äh... Äh... Alles in Ordnung? Danke. Es geht. Alles klar, ab hier übernehmen wir. Mike! Du musst die Hüterin des Siegelheims besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder! Versprochen! Und so sind wir ein weiteres Mal getrennt von Zelda. Ach Mike! Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Oder ich mit dir. Für diese Unverständheit hast du dir eigentlich ja nicht Drachen verdient. Doch eine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Naja, ja. laber du nur. Letztes Mal habe ich dich auch besiegt. Ein zweites Mal wird es sicherlich auch tun. Tja. Was meinte Impa? Wir sollen zu irgendeinem Mädchen irgendwo hingehen? Irgendwen treffen? Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Doch. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aura-Suche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Alright, da haben wir es, was wir zunächst machen sollen. Äh, hier sind noch ein paar Rubine, wenn man Bock hat, kann man sich die holen, Da habe jetzt keinen Bock. Und hey, unser Kumpel ist da. Was geht ab, Bro? Du? Du warst drin? Was sagst du, es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir aber früher sagen sollen. Hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebracht. Aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegel heilen. Ich habe zu tun. Jo, das wäre ich aber auch Deshalb wünsche ich mir euch, dass ihr Spaß hattet hatte. Ja, ich hatte Spaß. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal sehen. Halt, stopp, noch nicht vorbei, die Folge. Denn wir werden jetzt zusammen mit Ingi ein paar Secrets hunten gehen. Damit ich auch vorbereitet bin für, nächste, für den nächsten Dungeon. Ja, aber das war äh, nicht ganz so einfach. Wir wollen ins Wolkenmeer zurückreisen, ne Ingi? Oder gibt es hier noch irgendwas? Äh, die Frage ist, was für Secrets wir... Uh, wir wollen jetzt, oh, wir wollten heute ein paar Sidequests abarbeiten, habe ich Genau. Äh, um. nicht, nicht nur Sidequests, sondern auch Allgemein-Secrets. Aber ah, Moment, Ingi, bevor wir jetzt zurückgehen, ne? Kletter mal, kletter mal auf den Dungeon drauf. Auf den Dungeon drauf? Mhm. Hier oben? Nein, nein, auf den Dungeon, dort, wo du reingegangen bist. Bin Zum Dungeon-Eingang da drauf Wo ist denn der Dungeon-Eingang? Ich habe vergessen. Das war das große... Ding in der Mitte von diesem Kreis Ding. Äh, wo also. ist das? Wo kann ich es markieren? Ganz großer Kreis. Mitte. Ach so, einfach dahin. Ja, du hast da nämlich eine Sache komplett verpennt. Okay. Du hattest zwar, du hattest zwar da den. Oben, einen da oben, da oben. Genau, da müsstest du auch vielleicht mal hoch. Äh, wie mache ich das? Das habe ich versucht, aber ich habe es nicht gecheckt. Ähm. Ah, Warte. Hiya! Nein, Bro. Und da ist sein getroffen. Wie Mega. So, der Vogel ist tot, ähm. weil er lebt ja nicht in der Vergangenheit. Er war noch ein Baby. So, jetzt guck mal hinter dir, ob der Dings noch. Den musst du jetzt in das Ding reinschieben da hinten. Du musst äh, die Bahn. Achso, ja ja. ja, ja, ja, ja, ja. die Vergangenheit. Ja. Boah, Steuerung, sorry. Bitte schmeiß mir nicht ab. Ich habe keinen Bock, dass du mich angreifst. Hä? Hä? Sie hat das Ach, für mich aktiviert! Ihr Vogel, Vogel hat einfach aktiviert. Du müsstest vorher vielleicht den Vogel killen. Oh nee, das das ist ein... ja, Er hat sich selbst umgebracht! Ort, hat sich selbst umgebracht! Lol. Ja okay. gut, dann haben wir es jetzt. Okay, äh, hier rüberschieben? Nee, nee, jetzt muss da rein. Hier nein, und dann? Wie kann ich mittendrin aufhören? Ähm. Du musst da währenddessen, musst du den abschießen. Achso, während währenddessen das Schwert rausholen und dann mit dem Strahl darauf schleudern. Oh, Big Brain. Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Krass. Wusste gar nicht, dass man da drin schlagen kann? Doch, kann ja. man. Okay. Ja, wusste ich, ich nicht. Ich würde dir sowieso nochmal empfehlen, vor vom Ende oder so nochmal mit deinem Schwert überall nochmal hinzugehen, weil du später noch eine Aura-Suche dafür bekommst. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Ja. Hä? Wer bist du denn? Den Wie kann ich nicht. Die überall. Ja, die Gegner werden gespawnt, die, wenn du diesen Tempel halt durch hast. Oh! Ah, verdammt! Komm, mach, mach, mach, mach, mach. Du kannst den Schild kaputt schneiden, ne? Der mich an den Höhnix! Mist! Mike, du hast noch ein Schwert. Hä? Was war das denn jetzt? Hallo? Spiel? Ich bin schon mal sehr sehr gespannt, wie du dieses Video schneidest, So eine halbe Stunde, wie du gegen dieses Monster kämpfst. Äh, mach mal einfach weiter. Wo wollen wir lang gehen? Ja. Okay, okay. Du siehst, ja, du siehst doch diese Ranken an der Seite, ne? Das, äh, ja ganz, ganz genau aufpassen. Ich habe es ja versucht hochzukommen, ne? Aber es hat nicht geklappt. Hier hast du versucht hochzukommen, oder? Aber das ging nicht. So. Jetzt guck doch mal ganz genau hier an der Seite, was da ist. Oh, als ob... Ich, ich hab alles abgeschaut, nur hier nicht. Wow, ey, wow. Okay, na gut. Und hier gibt's jetzt noch was Cooles? Naja, ich würde sagen, noch ein weiterer Aufgang. Oh. <lacht> okay. <lacht> huh. Was haben wir denn da Schönes? Bom, bom, bom, bom. Okay, naja hat sich nicht gelohnt. Na egal. <lacht> äh, wo gibt's noch was, Ingi? Wo haben wir noch was? Äh, uh, Ich hab grad nichts im Kopf, wo wir noch hier was haben, tatsächlich. Ich geb noch einen Stein, den ich nicht gemacht habe. Darf ich ihn? Ja. Lass den uh, machen. Aua! Ja. Hä, hey, was ist... Ingi? Ja. Die sind stärker, oder? Ein bisschen, ja. Nein, nicht die kennen wir auch mehr. noch nicht, die Gegner. ist einfach alles schwerer geworden. Ähm. Ich wette, es war hin, der die alle gespawnt hat. Okay. Ich bin mir noch nicht mehr. Ich glaube, du kommst noch nicht hoch. Ähm, wette, wo, wo du hochkommst. Achso, das ist für später, das Ding? Manche Sachen kannst du, sich später malen. Es, es lohnt sich manchmal wirklich, bei Orten, wo du schon mal warst, wirklich noch mal zu so gucken, ob du jetzt dahin kannst. Merkt ihr einfach, wenn du solche Steine findest, merkt ihr einfach, wo die sind. Ja, Moment, oder? warte, ich kann sie einfach auf der Karte markieren. So, das sollte alles Secrets bisher gewesen sein. Den Rest kann man später bekommen. Äh, speichern wir kurz ab und dann gehen wir nach oben in die. Wollen wir dann direkt zum Wolkenhort oder wollen wir dann. Ja, zum Wolkenhort. Äh, ja, okay, können wir noch ein bisschen rumfliegen wahrscheinlich. Mhm. Okay. Wolkenmeer. So, da sind wir wieder im Wolkenhort und äh, Inge möchte uns ein paar Secrets hier zeigen. Wo fangen wir ähm, an? Okay, hier ist, wir fangen an, oh, hier ist Terry, dem, dass du... Bei Terry also kann ich was kaufen. Äh, ja, guck erst mal, ob Terry irgendwas Neues hat. Er hat Der auf jeden Fall was Geiles. Oh, first try! Pock. Hier, komm hoch da. Hä? Jetzt. Da. Ja. Guck mal, ich kann mich drehen, wenn ich da drauf bin. Du, du, du, du, du, du, du. Mm -hmm. Terry, mein guter. Ich habe wieder ganz viel Cash für dich eingesammelt. Gib mir mal ein paar coole neue Sachen. Oh, er ist wieder beschuftend, der Arme. Was hast du denn hier? Oh, Lebenskraftmedaille. Mm -hmm. Okay. Okay. Du möchtest eine Taschenvergrößerung? Ja, die möchte ich haben. Ja. Zusatztasche. Damit werden Ihre äh. Reisen ein vielfaches angenehmer. 600, wichtig unbedingt haben, Ingi? Ja, also ich habe sie immer gerne genommen. Okay, ich gucke erstmal noch, was die anderen beiden sind. Was ist das hier? Rubine mehr, mehr Rubine tragen. Ähm. Ja, die können die wir uns, die können wir uns auf jeden Fall. Ja. Ich kann jetzt auch sagen. Plus 900! guck, dass du so viel wie möglich einkaufst beim Terry, aus einem Grund, den ich leider nicht spoilern darf. Okay, aber ihr habt's gehört, ne? Immer das ganze Geld bei Terry liegen lassen. Der braucht es, der schuftet so viel. Insektenmedaille! Ja, das können wir später bestimmt gebrauchen, aber jetzt nicht. Ich kannst du sowieso nicht leisten. Okay, also ich würde sagen, entweder das Herzmedaillon oder die Tasche. Ingi will, dass ich die Tasche hole. Äh, ich würde, dass ich die Tasche nehme. Okay. Und ja. Ja, dann holen wir uns das nächste Mal das Herz wahrscheinlich. Holen wir uns jetzt erstmal die Erweiterungstasche. Zack. Wahrscheinlich gibt es eine weitere noch, oder? Genau, eine Thank weitere you. kommt noch. Bye. Ja, ja. Nimm dein Geld. Gut. Wir hauen ab. Ich weiß nicht, warst du bei Terry schon mal drin und hast nichts gekauft? Nein. Solltest du eventuell mal machen? So, das ist ein Secret, das du mal machen solltest, ja? Oh Gott, Terry, also, ist tut mir jetzt du schon leid. Dafür aber, du müsstest aber dafür einmal einmal schlafen gehen, tatsächlich. Ich glaube, das kannst du nicht mehr. Äh, man kann doch bei ihm schlafen, guck. Ja, genau. das, das Aber ich glaube, nee, nee, nee, das geht leider nicht bei dem. Ja. Wir wollen es ja schon hell haben. Wenn es dunkel ist, dann sind da böse Katzen, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ich war noch nie in der Nacht hier drin, aber. Ich ja, glaube, Das sind, da sind wir aber gleich auch wieder. Also, wir sind gleich auch in der Nacht. Okay, ja, gut, machen wir gleich. Kann ich jetzt schon so spoilern? Wir machen jetzt sehr, sehr viel im Wolkenhort. Ja, die ganze das Folge okay. wird nur noch im Wolkenhort sein und wahrscheinlich ja. auch noch im, im Wolkenmeer. Da ist er. Terry, mein Guter! Ich brauch dich nochmal! Ich hab was vergessen! Und so, Mach ich mich da hoch! Danke, man muss immer ein bisschen warten. Weg, die wir den Jungen gleich, ne? Da wollen wir auch gleich mal hin. Wir ja, ja machen wir gleich, machen wir gleich. Wee. <lacht> Hey, Terry, ich hab was vergessen bei dir. Ich habe bei dir leider meine Tasche liegen lassen. Ich nehme sie kurz, ja? Zack, danke, tschüss. Oh, schade. Er sagt schade. ja nichts. So, also, wir mit, dem, ich mit reden. dem Jungen. Genau, weil er hat so eine Sprechblase drüber. Hey, Mike! Was? Du warst in Terrys Land? Pach, du doofer Eingeber! Cookie? Wir haben neulich beim Friedhof zusammen gespielt. Als meine Mama mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Äh, Friedhof? Haben wir einen Friedhof? Okay, dann müssen wir da mal ja. hin, glaube ich. Ja, aber das kommt später nochmal. Ähm, guck mal auf der Karte, wo Cookies Haus ist. Baza. Da! Okay, geh, is, geh mach is the Yo, dann äh, da mal hin. Ist der Chest? Jo! Wir haben eine Chest am Da kannst du noch nicht hin, kann ich jetzt schon sagen. Das kommt noch. Ja! Oh, Sklamstadt. Yeah! Okay, hier ist glaube ich Cookies Haus, ne? Jo. Eine Chest, wahrscheinlich da oben, oder? No. Ja, die ist wahrscheinlich da droben und da können mhm. wir noch nicht hin. Nein, nicht da oben. Ne? Mhm. Guck mal, äh, geh mal runter. Ist ein Money. Und ich meine, da unten ist ein Fenster. Da kannst du das schon sehen. Nicht das Fenster, sondern auf der anderen Seite. Da. Oh! Oh, da müssen und wir runter schwimmen irgendwie. Okay. Cookies aus. Was sollen wir hier machen? Guck, ob die Cookies Mutter <muss> dort irgendwo findest. No. Okay. Äh, dann geh mal wieder raus. Und geh mal Richtung Friedhof. Jetzt den Weg entlang. Also, nach rechts entlang. Also nicht diesen Weg, sondern den auf der anderen Seite durch... Ma Hä? Du musst wieder runter von dem Berg. Ich weiß nicht, wie ich es dir am besten sagen soll. Unten entlang. Oder du springst hier einfach runter, den... Ja, warte, hier, hier, hier nach vorne. Bist du das? Mal, da? Das ist, das ist Cookies Mutter. Guck. Hallo. Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof das gespielt hat. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind für einfach verschwinden? Eine Tragödie. Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde? Das habe ich nicht gesagt, aber okay. Das kann doch gar nicht möglich sein. Oder? Da fällt mir etwas ein, in der Nähe des Wolkenhaus lebt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig für das Zeug, deshalb hat ihm bis jetzt niemand wirklich geglaubt. Wo ist denn der eigentlich? Ich glaube, ein gucken Guck mal nach ihm. Okay, machen wir später. Ja. Nee, machst du jetzt. Jetzt sofort? Ja, das gehört jetzt zur Quest. Ja, also sollen wir, wir nicht zum gerade. Ach, hier ist der Friedhof. Ja. Und, äh, so, du hast jetzt von ihr gehört, dass ein alter Mann im, in der Kürbisbar lebt, so. Okay. Also sollen wir jetzt zur Kürbisbar? Genau. Fliegen? Mhm. Okay, ihr habt ihn gehört, Leute fliegen wir jetzt zur kürbisbar wenn ich wieder wüsste wo die wäre aber die werde ich bestimmt finden hx der X war sehr gut Bei Dings war es ich meine bei der vivas äh... ja kann sein aber ich spiele ja mit joycons ja man kann aber tatsächlich glaube ich auch mit der remote spielen oder man kann ja fünf auf die switch anschließen äh, bin mir gerade da nicht sicher äh, wenn dann, ich glaube er nein weil du musst dir vorstellen dass es ja damals ähm, Technik ist ja eine andere von dem... von dem Motion Control. Oh! oh. Aua. <lacht> okay. Äh, <lacht> uh, ja. Yeah. Let's go. Nico, bist da? ist ein alter Mann, das ist ein alter Sack! Bei der das Sack! Ein alter Ingi, mit dem wir reden wollen. Da ist er. Das Wolkenhot-Monster. Du glaubst mir doch, oder? Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon! Und niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was? Du willst wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? <lacht> ist mir egal. Nee, komm Sack, wo ist er? Ich habe ihn gesehen und ich kann es auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sein. Ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Für diesen Anblick, meinem meinen Leben tag nicht vergessen Heute dich noch zum Friedhof hören. Also, noch offensichtlicher geht's nicht. Das muss man selbst irgendwie nicht sagen. Nachts zum <lacht> Friedhof. Jetzt weiß ich, wo der Friedhof ist. Also, sehen wir also, uns da mein, wieder. Ich glaube, ich, mein, ich, glaub, ich schreibe es dir noch mal auf. <lacht> nachts zum Friedhof und dann und dann so: Hör, ich habe eine Nachricht bekommen. Und dann sehe ich so unter meiner meiner Tür so eine Notiz, so eine Notizzette, so runtergeschoben wurde. Und dann gucke ich so. An Mike. <lacht> Nachts am Friedhof. <lacht> Friedhof ist unten rechts. Okay. Okay. Mein Hier, ja, wir können direkt drauf landen. Schön. Wir können direkt drauf landen. Oder? Oder? Oder? Oh. Okay, können wir schlafen direkt daneben? Also auf dem Friedhof da, da schlafen? Nein, nicht auf dem Friedhof. So, da gibt's Betten. Also da gibt's... Da die, äh, es die, die äh, Häuser und da sind Betten drin, dann kannst du schnell mal schlafen. Äh. Häuser kannst du immer schlafen. Achso, und du hast jetzt den Staubwirbel, ne? Und kannst jetzt bei ich den hab Geld jetzt verdienen. einen Staubsauger, ja. Jetzt kannst, <lacht> du, damit, kannst du jetzt bei jemandem äh, Geld verdienen, tatsächlich. Oh, das machen wir dann gleich. Ja, das kannst weil du Geld verdienen ist immer gut, ich, ja, weil äh, Terry möchte gern das was das von uns. Richtige, das richtige Haus finden. Genau, dort einfach rein. Der sagt da nichts gegen. Okay. Sehen. Die haben da wirklich nie was gegen, wenn du bei ihren Betten schläfst. Selbst mit komplett angezogenen Klamotten, mit dreckigen Schuhen, weißt du, du hast was schon in, keine Ahnung, 30 Dungeons gefühlt. Und ja. Arbeitet er nicht normalerweise drüben? drüben? Oh, so spät noch allein unterwegs, mein Freund? Pass bloß auf, dass wir die Liburen nicht in den Hintern beißen. Doch geht man hier in die besser nur raus, wenn es wirklich unvermeidbar ist. Naja, es ist so richtig wichtig und so, weil ich muss äh, äh, die Dämonen besiegen und so, ja, ich muss äh, Geld verdienen. Das geht nur abends. Let's go. Alter, voll gruselig hier. Aber es sieht cool aus. Hat was. Okay. Was willst du denn hier? Du Tschüss. hast gehört, was der Mann gesagt hat? Ja, irgendeinen Grabstein wegmachen. Ja, Grabstein, ein was? In der Nähe von was? Nee, von einem, an der Nähe von einem großen ah. Baum, hat er gedacht. Den ah. nee, nee, erstmal anhitten, erst mal anhitten. Mit dem Schwert. Und dann verschieben. Yeah. Da war kein Spoiler, Nein. der Mann hat es gesagt. Und was, wenn ich die anderen kaputt mache? Äh, gar nichts. Ich glaube, bei manchen können... Weißt du, was Keder dann passiert? Fallen, aber ja. Irgendwie weißt du, was dann passiert? Du wirst verhaftet wegen Grabständung? Richtig. Okay, hier können wir rein. Ja, lass los. Und dann durch. <lacht> Wo sind wir denn jetzt? Ja. Warte, war hier nicht unser Vogel? Nee, das war ein anderer Ort. Hm. What? was war das denn? Wer schreit denn da so in dieser Stunde noch rum?